Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andi RP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, wir sind immer noch Cloud Strife und wir sind jetzt hier gerade mit unseren neuen Kollegen um im in, Meet, in Meet gar Mein Gott, und ja, wir stehen jetzt hier vom Aufzug und wollen mal gucken. Ja. Genau, wir sind auf dem Weg zum Reaktor und ja. Der Aufzug ist gerade noch unten. Drück mal den Knopf da. Okay, aber nur weil du es bist, ne? Und ja. Äh... Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nicht an, aber wie gut befreundet? Ja, sie steht auf uns, weil ich gut finde. Und ja. Ja, mit Cloud äh, stimmt so ein paar Sachen nicht. Nee, der weiß nicht. Ist nicht sehr hey, gesprächig. Lord. Ich rede mit dir. Mm. Tiefer und ich. Na ja. Ich bin aus dem Weg. <lacht> wie du jetzt charakter development <lacht> <lacht> er <Aber da lacht> ja, Cloud hat schon so weiß ich nicht auf den ersten blick hat schon Cloud irgendwie was von so einem kleinen milchbubi ne? so vom design <lacht> Wenn jetzt ganz ehrlich ist so dieses ungeziefer auf ihrem bildschirm nennt sich avalanche allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Hm. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Marco aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause. Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das rote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnellst du nicht. Sieht's auch voll so und letzter. Just war with F. <lacht> er sagt da wahrscheinlich jeden Tag irgendwie zu denen. Kannst <lacht> du sie denn hören? Dann geht's zum Arzt. Das ist. Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Ab jetzt wird äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Das klar. Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Na, spielen wir jetzt. beigetreten barrett wallace ja wohl bereits auf distanz spezialisiert. speziell wenn du vier gedrückt hat feiert er mehr schüsse hintereinander ab ja ich jetzt recht kann ich auch irgendwie anvisieren. Ein mächtiger Feuerschuss, der ATP lässt stark auflädt. Die spitzer hat allerdings ein Nachteil. Was jetzt zeigen Das was klaut die Dingsstellung da ist. Au! Ähm, ich würde gerne wissen, was ich gerade? Wie kann ich dich anvisieren? So, Na, irgendwie blocken. auch ja sogar geblockt. Nachladen. Ja, falls es noch nicht gemerkt hat Barrett hat ein Maschinengewehrarm. Nur so ganz nebenbei, ne? In die Fresse. Hm. Beziehungsweise kann man sich dazu zu den Kater in eine Gruppe wechseln. Okay. Dann hätte ich nämlich als nächstes gefragt, auf wen ihre Fertigkeiten einzusetzen, um ihn. Alles klar. laut mach mal. der Kleingesetz. komme ich mich. okay. Das war's. Einfach mal sprung ne? Alles klar, cool. Kann mehr Charaktere steuern das habe ich auch irgendwie so mitbekommen durch den Trailer, die ich geguckt habe, ich die ein, zwei, die ich geguckt habe. Also das habe ich aber noch gar nicht erwähnt, aber das Spiel wechselt gar nicht irgendwie so zu Kampfbildschirmen oder so. Wir sind. Es ist schon hat schon was so von Kingdom Hearts irgendwie. Was gut ist. Ich liebe Kingdom Hearts. So, mein Gott, ich weiß genau, wo wir sind, Tirat im da Original. Da, da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu Spaß. Ich nehme an, du weißt, was zu tun hast. Die Laser sind nach Schneid kaputt Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf der Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja, zu. Äh. Ach, außerhalb von Kämpfen. Ich wollte schon sagen, weil innerhalb von Kämpfen habe ich letztens schon rausgefunden. Ich kann irgendwie mit R1 und R2 rennen, aber irgendwie im Kämpfen nicht. Pass auf. Feuer. Oh ja. Taktik und strategie. Ich kann keine komos machen, außer einfach kämpfen. Einfach so da durchgejoggt. Also so Speicherpunkte im traditionellen Sinne scheint es dann nicht zu geben, wenn ich jederzeit halt speichern kann. Nehme ich jetzt mal an. Ne? Okay. Oh, das ist ganz schön. Okay, das ist aber einmal ein bisschen länger, alles klar. Ich höre, ich kaum Wie siehst du dort eigentlich? Bird, pass auf. <lacht> wenn da schon weihnacht volle müll rein jetzt raus raus. aus danke ich komme so viel mp heilung aber Ah, oh, Boxen. Äh, Aber ich kann den Charakter nicht außerhalb von Kämpfen wechseln. Äh, Diese Maschinen sind Auslöscher. Wenn die dich erwischen, ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Okay, äh. Du jetzt damit andeuten, dass ich den aus dem Weg gehe oder verstehe ich nicht? Sie hat jetzt irgendwie so angedeutet: Ja, leg dich nicht mit dem an und Cloud war so: Ja, die mache ich platt. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ich versuche mal. Na, sieht jetzt aber auch nicht so aus, könnte ich den aus dem Weg gehen. Also, da so, kommen meier das war eigentlich Magie einsetzen ja letzt gott bestimmt angefordert nach einer festlegenden chance mehr kannst du gegen einen strauch hinbringen kommt wird schockanfällig über seinen Schockleiste angezeigt ja das haben wir schon gemerkt und dann mit der, der, der, der führst du deine schockleiste besonders schnell manchmal wird besser geeignet alles klar schock schockschuss äh, ja mach mal ja hat auch sehr aus als Gut, ich schieße auf ihn und du und du machst ja den rest klaut. So, äh, noch mal blitz so, und noch mal blitz schock und der schock sind gegner für kurze zeit wehrlos und leiden besonders viel schaden das passt so wie eine nein Fast so wie in final Fantasy 13 mit dieser eine schwachpunktanzeige nur besser mein final Fantasy 13 war kacke Was bist du Rang. soldat ersten rangs nicht jahrgangs mit deinem soldat -Rang imponierst du hier keinen 17. Ne? Ich meine, Cloud war 17 oder 18, 19. Ich habe, ich habe das Original Final Fantasy VII irgendwo in meinem Regal liegen. Da könnte ich kurz meine Beschreibung gucken. Da steht, glaube ich, das Alter von Cloud. Aber ich meine, war entweder 17 oder 19. Irgendwo zwischen dem irgendwie. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Da springt das muss dort runter. Hier geht's runter. Glaub ich mal ganz unauffällig mein spiel aus dem regal geholt und wenn die nächste katzen kommt dann gucke ich da mal ganz schnell rein ich bin professionell ich schwöre nicht nicht bei 300 abonnenten das jetzt ganz nah dran. Ich kann das Marco ach hier sind wir Boah, ich bekommt hat hier alles bekannt vor ihr so layout ich meine was ja weil du nicht du hattest ja so einen festen screen halt ne? kamera konnte nicht bewegen und also was und da war so ein bisschen aus der Vogelperspektive. Deswegen sieht das hier alles so neu aus. Aber mir kommt das ganze Layout hier so bekannt vor. Ich weiß genau, wo wir sind. So, da unten müssen wir hin und da kommt gleich ein Boss. Spoiler. Richtig geil. später Genau, sie bleibt jetzt hier, dann weiß ich auch noch. Ja, ich will, aber auch gucken. Was da ist? Nach jetzt kommen wir schon direkt dahin. Okay. So, das Problem ist, oh, ich bin bei gar gekommen. Problem jetzt, ich weiß jetzt dich. Was passiert, wenn wir Karo gehen oder so, ne? Deswegen sollte ich vielleicht mal irgendwie speichern oder so. Da laufen noch Leute rum. Ich kann mal hier reingucken. Gegner Datenbank wirksam, nix, nix. Das war nur herausfinden, nämlich an. Ich habe gerade Blitz eingesetzt und der ist dagegen anfällig. also also, nicht warum das nicht angezeigt wird, möchte mal speichern. Einfach so nur zur Sicherheit. Ne, da war vorhin, weil ich weiß, ich weiß, weil das nächstes kommt, nämlich und wie gesagt, ich weiß nicht, was passiert, wenn man Game Over geht oder so. Deswegen so habe ich mir noch drin. Ich habe irgendwie noch, ich habe nur so Codes hier drin. Ne? mein spiel habe ich gerade gesehen so kombination für einige sachen im spiel oh. Hat der knopf von denen war leider nichts hier sehen werden weil so weit geht das spiel nicht Au. Äh, kannst du mit gegen schön wie heiltränge ja das ist mir klar ähm. oh, ich merke halt, ganz schön oh gott klaut ist gleich tot Au. Und ich gerade gespeichert, ne? Kannst du mit Gegenständen wie Heiltränke? Nein. ich muss mir noch angewöhnen, hat man mit X irgendwie. noch Cloud hier. X muss ich. Warum kann ich keine Gegenstände einsetzen? Brauche ich dafür auch Ich muss angreifen, um zu bekommen, Du hast auch nicht genug, ey, das gibt's nicht. Also kann man nicht im Menü irgendwie da? Mein Gott, warum nicht? Warum nicht? Hat machst du keine TP 16? Ja, warum kann man nicht außerhalb von kämpfen? Ja, wir sind noch gar nicht da war, war ich ja nicht gerade die ja gerade ganz schön tief Na, zum glück bin ich ja schwindelfrei nützt dir auch nichts wenn du darunter runterfällst. Das sehr ne? das, ich gibt mir ja anscheinend viel ah, TB, ne? So, dann cloud hier heilung Na dann heimann noch mal direkt und zwar dich dann war noch ein vita auf cloud so. Die Stimme kommt mir von Cloud übrigens bekannt vor. Ich weiß nur nicht wieso. Ich weiß schon wieso, weil ich sie schon mal irgendwo gehört habe. aber ich Weiß nicht von wo, wer und so. Ne? So, hier müsste gleich ein Bosskampf kommen, ne? wenn wir treu dem Original bleiben. Ne? na gut din, din, din, din, din. die musik eigentlich von nobo zu komponiert wieder den originalen komponisten von final fantasy da wurde das jetzt von der neuen person jetzt der remix du keiner von 21 ich hab gerade nachgeguckt. Ich hab vertraut. Wenn du einer von uns werden willst, ich wiederhole mich. Aber ich mache das nur fürs Geld. Dann halt's Maul und Mach. Hm. Na oh gut. Es ist nichts, und der Timer den überlasse ich dir 20 Minuten. Im Original waren es, glaube ich, 20 Minuten. Ne? 20 Minuten ganz schön ambitioniert. Pff. Muss schon sagen, wir hätten noch nicht hier begonnen. Auch <lacht> nö, auch <lacht> nö. Ja du, Alter. Okay ja diese Wie lange kenne ich noch ich muss ich muss ich mal auf die musik konzentrieren Na, warte mal Was wollte ich machen ich will dass du blitz einsetzt so. ich will viel schaden machen also hier kommen Setup postkampf thema ja das thema aus im original ich höre es irgendwie jetzt gerade nicht so raus noch mal blitz Oh, du hast kein mp ehrlich das ist nicht gut bist unser Heiler, Barrett? Okay. Na. ist denn das schon wieder? Na. Ich denn nicht zu nah kommen ich bin verdammter Schütze, sag ich mal. Auf zu hast du in <lacht> <lacht> ja, die beiden lieben sich. warum mache ich jetzt keinen schaden hey, guckt da hinten drüber ne? ja, ich würde lieber ich würd von der bestimmten seite irgendwie angreifen cloud mach mal was und in den schwanz ab ja gut gemacht <lacht> äh. ich jetzt gerade irgendwie verpasst die sind die ganze zeit am reden deswegen ich weiß dass man dem original den nicht angreifen durfte wenn der seinen schwanz oben hat weil dann hat er irgendwie gekonnt hat aber ich kann mehrere sachen anvisieren. übrigens aber nicht so so was habe ich ja verpasst warum mache ich keinen schaden Mal nachladen, ja, tut gar nicht voll nachladen. Sich gerade ich verdrück mich da immer. Ich will eigentlich mal blocken. Die meiste Zeit, aber du weißt, Schaden, wenn der Einschichtung passiert, mal ich hätte gern über Schaden so, ähm, und so mal Feuer. sowieso keine andere zauber also naja ja, ja, ja. Ja, ja, ich brauche atb für und in die fresse aber ja war auf ihn auf ihn kampf ist hat dann üben wir noch mal ich glaube ich einfach an dann war schon wieder falscher knopf so und jetzt noch mal ein blitz Gar nicht so einfach. Alter. Ähm, ich glaube, ich sollte nicht hier in der Mitte stehen. Ah! Ich glaube, Barry ist tot. Scheiße, und ein Gegner Schocks lädt sich dein Limit Balken auf, ja weil also als Kommando will die einen mächtig fetchen. Namens Limit ausführen. Ja, erstmal muss ich aber. Ja hier hätten wir uns eine echt Okay, eine phoenix wieder haben wir noch danach. Ah, das kaputt. da so, ich muss äh, teilen heilen da so, ich habe gehört ich habe hier was schönes ich bin bereit aber nicht so wie kann ich das jetzt einsetzen ich habe es doch gerade gelesen du Ach, hat voll sehe ich gerade granate der mega man schuss genau ist das keine chance jetzt volle bürger auf ich das nicht mehr durch da ja passt schon Klaut. so no, was für nichts irgendwas Aber ich sehe schon so, vielleicht mal während ich hier hinterm bin so wer hat den gibt Wollte schon sagen wer hat hier kaputt oh, ja, ja, ja. Äh, äh, äh. Da. Oh, ich wollte gerade da durchdüsen, ey. Oh. oh nein, ich möchte nicht... Dreck. Äh... Oh, ich hab schon kaputt jetzt, ey. <lacht> Muss nichts sehen. Nimm deine Sonnenbrillen ab. Ja, der trägt mehrere Sonnenbrillen, genau. Alter, ist jetzt schon irgendwie voll der himmlische Kampf zwischen Gut und Böse. Ey. Das ist der erste Boss. Na warte, Na warte, noch ein bisschen. Da ist da was Schönes im Menü unten rechts. Da Kreuzschlag, rechtes Bein, die kann man auch kaputt machen. Ehrlich, die machen wir halt mal. und man sagt mir, hat denn jetzt erst jemand nach sind gerade erst hier aufgetaucht? oder Was so, du die MP? Ja? Halt ich das nicht. Äh. An euch? Ja. Ah. Ich, mein ich bist du dran. Ah. Na, darf jetzt nicht Da schon geht drauf. Ja. Nö, nicht ich. Jetzt geht wir mal drauf, der heizt hier die ganze Zeit hoch, glaube ich. Hey. Mehr habe ich das Spiel noch nicht so richtig drauf, aber... Weiß ich nicht. Da, jetzt kriegen, Jetzt nimmt der Bein Schaden. habe habe ich dann auch mal angefangen. bin auch gerollt. Wir ja, kriegen die paar P jetzt hier nicht abgezogen. Na ja, komm. Da doch nicht, ey. Vor allem Barrett bekommt die ganze Zeit gar keinen Schaden, sehe ich gerade. Los, setzen Blitz ein. Jawohl. Oh mein Gott. gar nicht so einfach hey. hey da wollten wir eigentlich kaputt machen ja, geht doch Dieser Skorpion hat echt einen Orden verdient. Los, raus hier. und die Zeit läuft nicht weiter im Menü, so wie im Original, oder? Nein, gut. aber ich sagen, dann ist ja ein passender Zeitpunkt, um den Part zu beenden. Ja, wir haben eine Bombe gezündet im Reaktor und hier geht gleich alles in die Luft nach war Und wir haben ja auch diesen Skorpion erledigt. Also ja, ich finde, das ist schon genug in diesem Part. Also ja. Ich hoffe, hat euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.